Monsieur le Präsident, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich erlaube mir, trotz allem etwas dazu zu sagen, weil es ja in den Medien einige Unruhe gegeben hat bezüglich diesem Postulat. Um es gleich klarzustellen, mir geht es nicht darum, den internationalen Rechtsrahmen grundsätzlich infrage zu stellen. Mein Interesse besteht vielmehr darin, diesen internationalen Rechtsrahmen so zu gestalten, dass er den realen Verhältnissen auch entspricht, dass er um es mit anderen Worten zu sagen, die richtigen Antworten auf die realen Fragen und Herausforderungen geben kann. Und dazu ist die Flüchtlingskonvention aus dem Jahre 1951 heute nicht mehr in der Lage, leider nicht mehr in der Lage, erstens, weil es nicht alle Länder dieser Welt der Flüchtlingskonvention beigetreten sind. Der Bundesrat nennt richtigerweise die Zahl von 145, also fast 50 Länder, fehlen. Also, dann zweitens, weil sich lange nicht alle Länder an die Flüchtlingskonvention halten, auch wenn sie ihr beigetreten sind. Schauen Sie einmal nach Osteuropa, also in die Länder, die damals, als die Flüchtlingskonvention geschaffen wurde, nicht zuletzt wegen ihnen geschaffen wurde, Flüchtlinge kaltschnäuzig abweisen und nicht einmal bereit sind, kleinste Kontingente von Menschen bei sich aufzunehmen, die Schutz und Sicherheit suchen. Dass die Flüchtlingskonvention nicht mehr wirklich funktioniert, hängt aus meiner Sicht mit zwei Faktoren zusammen. Erstens, die Zahl der Menschen, die weltweit auf dem Weg der Migration sind, ist unerhört groß und nicht im geringsten mit dem zu vergleichen, was in den anderen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Heute reden wir von fast 260 Millionen Menschen, und zweitens wissen wir offensichtlich nicht mehr genau, von was wir reden. Das zeigt folgende offizielle Auflistung aus dem Jahre 15: Total 244 Millionen Menschen. 65 Millionen zählen zur Kategorie Vertriebene, 21 Millionen zur Kategorie Flüchtlinge, 3 Millionen zur Kategorie Asylsuchende und 40 Millionen zur Kategorie Binnenvertriebene, also Flüchtlinge im eigenen Land. Und Dazu kommen dann noch 125 Millionen Migranten. Natürlich weiß ich auch, dass diese 125 Millionen Menschen, die sogenannten Arbeitsmigranten, nicht unter die Flüchtlingskonvention fallen, aber wissen das alle in unserem Land und wissen das auch diese Menschen? Da habe ich meine großen Zweifel. Und genau da müsste es das Interesse der internationalen Gemeinschaft sein, die Flüchtlingskonvention aus dem Jahre 51 auf den Stand von 2020 zu bringen. Denn in der heutigen Unübersichtlichkeit kommen nicht die fittesten und auch nicht die gewieftesten unter die Räder. Zu leiden haben in erster Linie die Schwächsten, jene, die sich am allerwenigsten wehren können, jene also, die Hilfe und Unterstützung am allermeisten brauchen. Und die Basis dafür soll eine überarbeitete, modernere Flüchtlingskonvention sein, eine Flüchtlingskonvention, die Arbeitsmigration von Flucht entschiedener und klarer auch trennt. Das heißt nicht, dass damit das Recht auf Migration abgeschafft werden soll, Jener Menschen soll entschieden äh, geholfen werden, ob und wie er sich ein besseres Leben schaffen will. Das haben jene Schweizerinnen und Schweizer getan, die 1710 im amerikanischen North Carolina New Bern gegründet haben. Das haben jene getan, die 1862 in äh, Nueva El in Uruguay äh, gezogen sind. Und das tun auch jene, die heute nach Kanada übersiedeln weil sie sich dort eine bessere Zukunft erhoffen. Migrieren soll auch in Zukunft möglich sein, aber unter viel klareren Regeln. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn unser Land zusammen mit einigen sogenannten Like-Minded-Staaten die Führung in einem solchen Prozess übernehmen könnte, wäre das kein Angriff auf die humanitäre Tradition unseres Landes. Es wäre im Gegenteil zu einer präziseren und vor allem verpflichtenderen Flüchtlingspolitik. In diesem Sinne danke ich dem Bundesrat für seine Bereitschaft, mein Anliegen und das Anliegen meiner Mitunterzeichnenden äh, zu prüfen. Besten Dank.